Hey Leute und willkommen zur dritten Folge des Arena Runs, heute kriegen wir mal wieder voll aufs Maul oder machen die voll fertig, je nachdem wie wir spielen. Wir haben einmal gewonnen, zweimal verloren, das heißt, wenn wir noch einmal verlieren, ist der Arena Run zu Ende. Ich habe aber in der letzten Folge schon gesagt, dass wir auf fünf Siege schielen, aber das wird schwer. Falls ihr die erste und zweite Folge noch nicht gesehen habt, könnt ihr einfach oben rechts klicken, da kommt, ja oben links, da kommt ihr zur ersten Folge. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben, Jungs und Mädchen und Fische. Ich glaube, ich behalte den. Gebe den hier weg. Ja, doch, so mache ich das. Ne, so mache ich es nicht. Gebe den hier weg. Das ist der Plan. Eigentlich eine ziemlich gute Starthand. Jetzt kriegen wir noch fünf Karten. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das eine gute Karte ist zu nehmen oder ob die einfach noch so ein total schlecht ist in der Arena, aber was soll's, ich nehme sie mir einfach. Oh wow, süß. Der Moment, wenn man einen Soll Drop seinen Zweier Drop tötet, ohne Problem. Und ich immer mehr Feld Pressure aufbauen kann. Und so viel so zum thema Fade pressure ich würde sagen bei bei viel pressure aber was soll's jetzt... habe ich halt meinen einem drop dafür kann ich jetzt aber hm, ich spiele diesen hier falls der ein vierer drop mit viel leben hat kann ich den dann da rein -traden. Auf jeden Fall sehr nice wäre, wäre den Spiel. Ich wahrscheinlich dann nächste Runde. Ach, nee, warte mal, wir haben nicht so erst vier Mana. Okay. Das ist kein Problem. oh lol den ballern wir um den trend hier mal rein. Dann spielen wir einmal. Nee, wir spielen den hier erstmal. Ähm... Oh ja, die nehmen wir. Denke mal, wir können den hier jetzt noch raus. Ich hoffe, dass er kein consecration oder Weihe auf Deutsch hat. Er hat's nicht, das ist gut. Okay, dann ballern wir einmal den hier rein und den hier. Lol, interessant. Auf dem ersten Blick sieht das useless aus, aber wenn jetzt was mit 5 Leben spielt, können wir ihn eventuell damit kaputt ballern. Also hat am Ende doch ein wenig Sinn und wir können ihn mit buffen, damit kann ich dann da angreifen mit diesen hier. interessant hm. das mache ich dann jetzt tatsächlich auch ich hätte mal zuerst die karte ziehen sollen egal passt schon passt schon. Ich meinte, wir haben es auf dem Board und der nicht, und wir haben einen... Ah, nicht den besten 7er Drop, sondern 6, 6er. Da ist der 5er Drop schon fast besser. Aber... Erstmal schauen wir, was der jetzt zu bieten hat. ich frage mich Okay. Da spiele ich tatsächlich den hier und das hier rein. Also ich habe gar kein Problem eigentlich damit, dass ich den verloren habe. So tages war das jetzt gar nicht. Ich bekomme Nachrichten auf WhatsApp, ich vergesse mein Handy auf lautlos zu machen. Ich bin ein Idiot. So. Was? Der hat echt den gespielt? Das ist jetzt interessant. Hm. Da spiele ich einfach mal den und ziehe eine Karte. Hab gerade eh nichts besseres zu machen. Trade die beiden mal da einmal rein. Auch der Silentzin. Das ist aber im Endeffekt auch nicht so wild. Was macht er da jetzt? Bufft er den? Was heilen sie da den? Das wäre interessant. Der Buff ergibt den Gottesschild, okay. Sehr interessant, was der Typ hier fand. Der geht aufs Face. Problem ist, dass er meinen Feed halt komplett contestet Ich hoffe, wir kriegen was Gutes. Oh mein Gott. Was Besseres hätten wir nicht bekommen können. Können wir jetzt noch den hier spielen und den hier. Das ist echt krank gewesen, dass wir den gerade bekommen haben. Genau sowas haben wir gebraucht. Und da sieht man, deswegen nimmt man sich nie den Death Ring, Death Lord, Todesfürst, Death Lord heißt auf Englisch. Das ist zwar eine gute Verteidigung vielleicht, aber der Effekt ist halt so negativ, das kann das ganze Spiel verderben. Also da verzichte ich lieber auf diesen 2 8 ohne den Effekt wäre es vielleicht für die Kosten okay, aber ich kostet denn überhaupt? drei mana ja. Das wäre ganz okay, aber der Effekt macht die Karte für Arena sehr schlecht. So, wir haben jetzt dieselben Karten auf der Hand und ein besseres Spot. Allerdings ist er am Zug, aber ich denke nicht, dass er gerade irgendwas besonderes hat. Denke ich wahrscheinlich gerade du bastard. Du Lucky Motherfucker <lacht> Oder hat er doch was? Okay. Und das hat das ziemlich gut gespielt. Okay, das ist da echt gut gespielt. Muss man den lassen? möchte den eigentlich nicht hier rein traden deswegen mache ich da erstmal sehe ich eine karte okay. damit ich jetzt einfach mal face den trade ich hier rein und dann baller ich noch ein paar ich hätte mal den vom ziel spielen sollen. auch ich habe ja den heal auf der hand daran habe ich gar nicht gedacht ja, egal läuft eigentlich ganz gut trotzdem wir hatten zwei karten ich habe ein volles board allerdings hätte er jetzt ein leeres board haben können und ich hätte dasselbe board und zwei karten haben können und der hier hätte ein stärker sein können oh. wow. krass krass krass Jetzt ballert er hier die ganz fetten Monster raus. So, wie trade ich das am besten? Ja, das ist der Plan. Ich sehe eine Karte, dann kann ich... Das was denn Fähigkeit? Okay ja auch das habe ich jetzt nicht erwartet. <lacht> das habe ich gerade ein wenig überrascht, da hätte ich noch einen Damage mehr machen können. <lacht> Dumm gelaufen. Okay. Wenn ich da was töte, bekomme ich eine Karte. Er hat jetzt echt gar keine Chance mehr für einen Comeback. Ich glaube, ich brauche seinen Effekt gar nicht, aber. So, ich mache das mal so einfach. Und hoffe, dass er es kein Board-Clear hat. Ich meine, ich kann alles, was er spielt, wegtraden. Oh. Hm. Süß. Sehr süß. Was kann die? Ähm. Lol, interessant. Das ist jetzt eine sehr interessante Karte, finde ich. Was muss wir jetzt? Oder in der Board kaputt. Das so testen wir aus. Ach, das ist jetzt scheiße. Das war jetzt echt scheiße. Oh, da kriegt er noch eine karte einfach mal so geschenkt und spot vielleicht das für ihn vom überleben ist die frage ich habe jetzt echt keine lust zu sehen eigentlich aber erst ja, reicht nicht Da brauche ich glaube ich die zehn. Ist doch ein gutes spiel und ja also das hat auf jeden fall kein ein win run Sirenz haben wir schon mal safe, safe, safe, safe. Und dann spielen wir die zweite Runde. Ich trinke mal ganz kurz etwas. Seele wird mir gehören. So und da sind wir wieder. Wir haben auf jeden Fall einen 1 Drop, der sich sehen lassen kann, falls wir keinen zwei Drops ziehen, ist noch besser diesen Einzel Drop zu haben. Ah, <lacht> ja, das ist der Wahnsinn. <lacht> Oh, Coint. Interessant. Dies ist unsere Stadt. Oh mein Gott. Krass. Das ist auf jeden Fall eine krasse Karte in der Arena, wenn man nie richtig einsetzen kann. Allerdings haben wir gerade die Bordkontrolle ein wenig... Ach nein, so schlimm ist sie noch gar nicht. Hm, die Karte ist nicht so gut, aber was soll's. Haben sie umsonst bekommen? <lacht> ja, der hat den Ding gewonnen. Übel, übel. Ich hoffe wir ziehen einen guten vierer Drop. Oh Gott, wir stehen bullshit. Den jetzt spielen würde keinen Sinn machen. Wir haben auch keinen 5er Drop. Warten wir noch ab eine Runde. Das ist gerade übel, dass wir die ganzen Heilkarten ziehen. Sie sind so schlecht, dass das Rad für uns aussieht. Das ist ja nicht mehr schön. Wow. Naja, besser als nichts. Können wir das Board ein wenig kontesten? haben auch schon zehn leben verloren wenn wir den hier im play bekommen dann können wir auf jeden fall ein combat machen oha langsam so richtig schmerzhaft. die Spiel bringt nichts. Da haben wir doch mit der hier bessere Chancen. Jetzt kommt ja ein guter dreier Drop. Ich denke, dass das hier ja, auf jeden Fall die to Go Karte ist. Und oh, oh, hat er Damage? Ja. ja. Hat er gewonnen. Das ist natürlich ekelhaft, dass die Runde so schnell verloren geht. Ah ja, immerhin ein zwei win run Wir werden aber gleich noch eine der Casual oder Rankets spielen, einfach weil... Um ein wenig Spannung drin zu lassen, damit die Leute nicht am Anfang sehen, oh, das Video ist nur 5 oder 6 Minuten lang. Da ist bestimmt direkt erst so los. Ich will euch ja ein wenig entertained halten Und oh, dann haben wir auch noch einen von den neuen pack geöffnet. Wir machen jetzt erstmal den... Er ja gezogen, wir machen erstmal den Pack auf und dann spielen wir noch ein Match. Oh, eine epische Karte, das freut mich natürlich. Ähm, der ruft ein Ja, der Golem. Ah, den können wir schon. Den können wir auch schon. Ähm Ach, naja, das ist nicht so gut, denke ich mal. Was haben wir hier? Okay. Interessante Karte. Und dann spielen wir noch ein normales... Ah komm, wir spielen ein Ranked mit unseren zu warlock Ich hoffe auch, dass wir demnächst dann mal wieder ein neues Deck bauen können, weil ich ja mittlerweile wieder schon 1000 Dust und wenn ich gute Karten von den arena Ones bekomme, das wäre nice. Ich werde jetzt auch demnächst erstmal hauptsächlich Arena-Videos machen. Einfach weil das die beste Chance ist, um mehr für sein Gold zu bekommen. Oh ja, deine Seele wird mir gehören, mein Freund. Hoffentlich einen 1 Drop. Ach, leider nicht, aber ist auch okay so. Vielleicht sehen wir ja noch einen. Oh, so einer ist das. Oh, und da haben wir einen 1 Drop. Ich denke nicht, dass er ihn kaputt machen kann. Wenn doch, das wäre scheiße, aber... Trotzdem wäre es dann für einen 1 Drop einfach ein Removal weggemacht, nur für einen 1 zu töten. Okay, gut, er kann nichts machen auf dem ersten Zug. Dann nehmen wir uns hier mal den Soulfeuer. Den Feuer. Ich vergesse immer, dass ich jetzt auf Deutsch spiele. Das ist so ungewohnt. Ich hätte das eigentlich nur auf Deutsch einmal umgeschaltet, um den Namen von Taban herauszufinden. Okay, der hielt sich. Ist wohl ein kontrolllastiges Deck, was er da spielt. Aber oh, spätestens jetzt musste irgendwas reagieren. Er ja, will doch nicht einfach noch mal hier hin. darf ich jetzt nicht vor ihnen irgendeine value zu geben war ja, ich immer die zwei damage im gesicht Ach, mindestens drei Damage pro Runde, also okay, aber jetzt viel Leben damit ist das ein perfektes Soulfire-Ziel. und wir verlieren den zweiten Soulfire, das ist jetzt etwas ärgerlich, aber Ach, hätte ich das, hätte ich mal zuerst so getippt, na egal. In dieser Karte wäre es natürlich etwas besser getradet. Nächste Runde werden wir den wahrscheinlich spielen. Ja. Und ich denke, wir traden nicht. Ja, wir werden nicht traden. Wir gehen aufs Face. Können wir nicht so seinen Effekt vielleicht benutzen. Das heißt vielleicht ziemlich wahrscheinlich sogar... Never mind. Ja. Wir aufs Face gehen. Damit habe ich kein Problem, um ehrlich zu sein. Kann ich nicht so machen. Und so, nächste Runde habe ich dann Liefel. Ich hätte diese Runde schon Liefel haben können, glaube ich. Nee, ich wäre ein auf Liefel. Okay, dann habe ich wohl gewonnen das ist genau 10 damage ja das war's dann mit den heutigen video ich hoffe es hat euch gefallen ihr dürft gerne einen daumen nach oben da lassen um mich zu abonnieren könnt ihr oben rechts auf mein logo klicken sonst kommt ihr oben links zur playlist von Halfstone. Unten links und rechts kommt ihr jeweils zu anderen videos und wenn ihr Lust habt, mal mit mir zu spielen, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ich plane nämlich ein Format, in dem ich gegen andere Spieler Hearthstone spiele. Das wird komplett zufallsbasiert. basiert in dieses Format. Das heißt, es ist komplett unwichtig, ob ihr richtig viele gute Karten habt, kaum Karten habt, schlechte Karten habt. Macht gar keinen Unterschied, weil es Random Text sein werden, basierend auf die Karten, die ihr eh schon habt. Haut rein, schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal.